Privatpersonen, aber auch Unternehmen können jederzeit Geld an Parteien spenden. Dabei kommen schnell einmal kleine Millionenbeträge zusammen. Gerade in Wahljahren wie diesem steigen die Spenden sprunghaft an. Und da kann man sich durchaus fragen, ist das ein Zufall? Natürlich ist das kein Zufall. In diesem Video möchte ich mir mit euch zusammen einmal anschauen, wie denn die Rechtsgrundlage beispielsweise für diese Spenden an Parteien aussieht und wer am meisten von diesen Spenden profitiert. Überraschung, wer hätte es gedacht, die meisten Spenden erhält natürlich die Union. Allen voran die CDU, danach die CSU. Jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, das ist doch klar, die sind an der Macht, die regieren, also ist doch klar, dass die die meisten Spenden bekommen. Aber ich denke, ganz so einfach ist das nicht. Denn wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass gerade die CDU ganz besonders zur Korruption neigt. Und das Thema Spenden hat in der Vergangenheit bei der CDU schon für ganz große Probleme gesorgt. Woher kommen die Spenden und wie hoch fallen sie aus? Ich habe ja gesagt, Spenden kommen von Unternehmen oder Privatpersonen. Wenn man sich die Spenden ganz genau anschaut, ja klar, da sind dann Unternehmen dabei, wie beispielsweise Deutsche Vermögensberatung, Südwestmetall, Daimler AG, Ivonik und so weiter. Die spenden auch gerne mal 100.000 Euro und mehr. Man sieht also, die Spenden kommen aus Industrie und Wirtschaft. Und natürlich wird nicht aus reiner Nächstenliebe gespendet. Sicherlich versprechen sich diese Unternehmen auch eine Politik durch diese Spenden, die ihnen entgegenkommt. Damit das mit den Unternehmen nicht ganz so auffällt, gibt es natürlich dann noch die Privatspenden. Aber wenn beispielsweise Susanne Klatten 125.000 Euro spendet und man weiß, ihr gehören Anteile von BMW, dann weiß man auch bei dieser Privatspende, so privat ist die gar nicht. Auch diese Spende ist irgendwo wirtschaftlich motiviert. Und diese Spende ist sogar in zweierlei Hinsicht wirtschaftlich motiviert. Denn einerseits will auch diese Dame natürlich, dass entsprechend Politik gemacht wird, die ihr bzw. ihrem Vermögen, ihrem Unternehmen entgegenkommt. Andererseits ist das Nette daran an so einer Spende, dass sie auch steuerlich abgesetzt werden kann. Parteispenden können von Privatpersonen steuerlich abgesetzt werden, von Unternehmen nicht. Und ich denke, man muss wirklich kein Sherlock sein und man braucht wirklich keine Studien dazu, um zu erkennen, naja, wer spendet da? Das sind die großen Geldgeber aus der Wirtschaft. Und für wen wird die Politik gemacht? Natürlich nicht für den kleinen Spender, der vielleicht mal irgendwie 10, 20, von mir aus auch 100 Euro im Jahr an eine Partei spendet, die er gut findet. Und würde diese Partei, der ich meine Spende gebe, nicht die Politik machen, die ich erwarte, dann würde ich das nächste Mal natürlich der Partei auch nicht spenden, sondern vielleicht einer anderen Partei, oder würde es lieber gleich ganz bleiben lassen. Ein interessanter Punkt bei diesem Spendensystem ist, dass Spenden unter 10.000 Euro nicht veröffentlicht werden müssen. Über 10.000 Euro schon. Das heißt, ich weiß ganz genau, wenn Susanne Klatten spendet, ich weiß ganz genau, wenn größere Unternehmen größere Beträge spenden, aber ich weiß bis heute nicht, woher die 9.999 Euro kommen, die Jens Spahn für seinen Kreisverband erhalten hat. Also sein Kreisverband hat das Geld erhalten. Und das ist mit Sicherheit kein Zufall, dass sich da jemand mit dem Gesundheitsminister trifft, der eigentlich solche Dinge überhaupt nicht, ja, sagen wir es mal, machen sollte. Machen darf er es ja offensichtlich, aber vielleicht sollte er solche komischen Geschäfte nicht abwickeln. Naja, und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man für eine Partei eben Minister ist und in anderen Parteien gibt es diese Minister nicht, diese hohen Posten, und da kommt eben keiner angekrochen irgendwie geheim bei einem Abendessen und gibt da einem etwas weniger als 10.000 Euro. Und ich finde das schon wirklich, ehrlich gesagt, bemerkenswert dämlich von Spahn, auch von der CDU und von den Leuten, die gespendet haben, wer auch immer das jetzt war, dass man wirklich genau diesen Betrag, einen Euro unter dieser Grenze, bei der man dann das angeben muss, die Spende angeben muss, dass man so spendet bei der ganzen Vergangenheit, die die CDU ja hat, auch mit den Spendenaffären, dass man dann so ein Spiel abzieht, dass man sich wieder so, so nah an dieser, ja, vielleicht Illegalität oder so sehr in dieser Grauzone bewegt, das ist schon Wahnsinn, wie anstandslos das ist. Und das ist ja immer wieder das Problem mit der CDU, dass sie immer so irgendwo im Graubereich handelt, wo ja der gesunde Menschenverstand sagt, da kann irgendwas nicht in Ordnung sein, aber rechtlich gibt es keine Handhabe. Das ist im Prinzip genauso wie bei der Entstehungsgeschichte der CDU. Wenige Jahre später, ich habe es in meinem letzten Video erwähnt, hat die CDU zusammen mit der Industrie einen Verein gegründet für im Prinzip Geldwäsche. Da ging es eben um, auch um Spenden, die Unternehmen bzw. Privatpersonen tätigen konnten, damals noch komplett anonym, ohne irgendwelche Grenzen und alles, konnte 100% von der Steuer abgesetzt werden. Das war damals auch alles rechtens und legal, bis ein Gericht gesagt hat, Jahre später, das ist Geldwäsche. Und gerade bei diesem Beispiel mit Sparen und den 9.999 Euro fühle ich mich auch wieder an diese Vergangenheit erinnert. Da habe ich wirklich das Gefühl, Mensch, da kann irgendwas doch nicht in Ordnung sein, aber trotzdem gibt es dann keine rechtliche Handhabe. Also man bewegt sich wieder irgendwo so auf einer Grenze und dass man das wieder so unverschämt macht, so so offen und sich dann dahin stellt und sagt, dass sie sogar die Kanzlerin hinstellt und sagt, ja, ist ja alles nach Gesetz gelaufen. Da kriege ich echt das große Kotzen. Und da bin ich natürlich nicht der Einzige, der sich darüber aufregt. Selbst Transparency International Deutschland sagt, das sieht nicht gut aus. Das ist schon ziemlich geschmacklos, was da passiert. Aber offensichtlich ist es, sagen wir mal, noch rechtens, was da geschieht. Problematisch ist außerdem, dass in der Vergangenheit schon oft Spenden aufgetaucht sind, in diesem Bereich, also unter 10.000 Euro, die aber eigentlich mehrfach ausgezahlt wurden und zusammengehören würden, theoretisch. Aber, das scheint auch ziemlich legal zu sein, dass man größere Spenden einfach stückelt, Diese Spenden dann nicht erwähnt werden müssen und keinem fällt das auf, dass vielleicht Privatpersonen oder Unternehmen größere Beträge spenden. Und wir müssen bitte immer im Kopf behalten, es wird nicht aus Nächstenliebe gespendet. Die Menschen, die da spenden, die Unternehmen, die da spenden, die erwarten natürlich auch etwas dafür. Und wer jetzt schon denkt, Oh, das mit den Parteispenden, das ist so ziemlich undurchsichtig. Da scheint es wohl mehrere Grauzonen auch zu geben und irgendwie ist das Ganze nicht so einfach nachzuverfolgen, wie es vielleicht sein könnte oder sein müsste. Aber es kommt noch viel besser, denn neben Parteispenden gibt es auch das sogenannte Sponsoring. Das klingt doch super toll, super fair nach Sport. Aber andererseits denke ich mir, Moment, ich kenne das aus dem Sport, da zahlen Unternehmen Geld, um irgendwie ja, aufzufallen, genannt zu werden. Ähm, das geht auch in der Politik? Ja, man höre und staune. selbst das geht in der Politik. Wie funktioniert Sponsoring in der Politik? Ganz einfach, es gibt beispielsweise Parteitage. An diesen Parteitagen können Unternehmen Stände kaufen, also so wie auf Messen, Stände, auf denen oder mit denen sie sich präsentieren können, mit denen sie ihr Unternehmen auf diesen Parteitagen präsentieren können. Diese Stände kosten Geld, diese Stände werden für Geld verkauft. Man möchte ja irgendwie ein paar Euro reinholen. Natürlich ist das jetzt nicht verkehrt, wenn so ein Unternehmen, wie sagen wir mal Audi, was da auch ab und zu mal auffällt, dann ja nicht unbedingt nur 5.000, 10.000 Euro springen lässt für so einen Stand, sondern vielleicht auch 5 6 Beträge springen lässt für so einen Stand. Und dann ist das im Prinzip nichts anderes als eine, ich würde mal sagen, indirekte, verdeckte, wie auch immer, Parteispende. Außerdem werden auch regelmäßig Parteizeitungen veröffentlicht und hier ist es im Prinzip genauso wie in der freien Wirtschaft. Wenn du eine Zeitung hast, eine Zeitschrift hast, dann lebst du irgendwo auch von den Werbeeinnahmen. Und ja, auch da können Unternehmen im Prinzip Werbeplätze kaufen in diesen Zeitungen und das kann nochmal deutlich Geld einbringen für die Parteien. Spannend bei diesem Sponsoring ist auch, dass Unternehmen, die bei Spenden, bei Großspenden überhaupt nicht auftauchen, plötzlich bei diesen spenden oder bei diesem Sponsoring dann tatsächlich auftauchen. Denn das richtig Geile am Sponsoring ist ja, dass man hier überhaupt nichts veröffentlichen muss. Es ist nicht so, dass man ab 10.000 Euro, beispielsweise wie eben bei Spenden, veröffentlichen muss, wer da was gespendet hat. Nein, man kann einfach das Geld nehmen und gehen. Jetzt gibt es beispielsweise Parteien wie die SPD, die das öffentlich machen. Die sagen, okay, wir haben von Unternehmen so und so, so und so viel Geld erhalten über Sponsoring. Die FDP beispielsweise gibt zumindest an, wie viel sie insgesamt durch das Sponsoring hinzuverdient hat. So, und jetzt ratet mal, wer gar keinen Bock hat, irgendwas zu veröffentlichen bei diesem Sponsoring, wer hätte es gedacht? CDU und CSU. Und ich finde es schon spannend, welche Unternehmen da auftauchen, gerade bei diesen zuletzt genannten Parteien. Da sind eben, wie schon genannt, äh, Unternehmen dabei wie Audi, E.ON, Huawei, wenn man das so richtig ausspricht, RWE, Deutsche Bank, DHL, also da fließt schon ich sage jetzt mal, interessantes Geld in diese Parteien. Tja, und wie ihr euch jetzt denken könnt, ist das natürlich auch eine Transparenzgeschichte mit diesem Sponsoring. Hier gibt es im Prinzip keine Transparenz. Wer freiwillig veröffentlichen möchte, der darf das natürlich jederzeit tun. Aber, und das ist jetzt wieder so eine Geschichte, die mich einfach fuchst, wo ich sage, typisch CDU, CSU, gerade wenn man sich ihre Vergangenheit anschaut, natürlich sind es genau die Parteien, die am meisten unter Korruptionsverdacht stehen, die nichts veröffentlichen wollen. Auch auf Nachfrage hin, warum wollen sie nichts veröffentlichen? Wollt ihr es nicht irgendwie transparenter machen? Nö. Und jetzt noch das Allerbeste zum Sponsoring. Wie ich ja vorher schon erwähnt habe, können Privatpersonen bei Parteispenden diese Spenden steuerlich geltend machen, also steuerlich absetzen. Jetzt kommt der große Witz. Irgendwo muss man ja auch noch die Unternehmen unterbringen, nicht wahr? Das hat ja auch schon die Vergangenheit der CDU, CSU und so weiter gezeigt. Irgendwie müssen die Unternehmen doch auch davon profitieren. Und, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, beim Sponsoring ist es tatsächlich so, dass hier auch Unternehmen ja im Prinzip das quasi als Kosten deklarieren können, denn die haben da ja einen Stand aufgebaut und das kann man natürlich ebenfalls von der Steuer absetzen. Das heißt, wir haben einerseits die Spenden, die Parteispenden, die Privatpersonen von der Steuer absetzen dürfen und dann haben wir das Sponsoring. Das darf natürlich von Unternehmen auch von der Steuer abgesetzt werden. Somit haben wir Privatpersonen und Unternehmen abgedeckt. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, aber im Prinzip ist das so überall so, also, wenn ein Unternehmen irgendwo was tut oder aufbaut oder macht und Geld dafür ausgibt, dann kann es das steuerlich absetzen, ist doch ganz normal in der Wirtschaft. Ist ja auch gut, ist ja von mir aus auch in Ordnung in der normalen Wirtschaft. Aber wenn es da um Geld geht für Parteien, wenn damit Politik gemacht wird, Politik betrieben wird, dann finde ich, hat das schon ein starkes Geschmäckle, was eben Korruption bzw. Naja, Lobbyismus oder ähm, eine Hand wäscht die andere ausmacht. Insgesamt muss ich wirklich sagen, ist das schon bemerkenswert, was eben gerade CDU, CSU sich bei diesen Parteispenden, aber auch beim Sponsoring wieder erlauben. Natürlich ist das im Moment alles legal und in Ordnung. Ich erinnere nochmal an die Vergangenheit. Damals war es für einige Jahre auch in Ordnung, über einen Verein Geldwäsche zu betreiben. Aber nicht nur ich, sondern viele Menschen da draußen und eben auch Transparency International, Abgeordnetenwatch und so weiter, sagen schon lange, lange, lange, hier muss was geschehen. Da muss wirklich mehr Transparenz her. Eventuell muss man vielleicht sogar sagen, und das ist auch meine Meinung oder mein Gedanke, eventuell muss man bestimmte Dinge auch verbieten und sagen, nein, keine Parteispenden mehr oder nein, kein Sponsoring mehr. Oder man sagt, man macht es wirklich komplett transparent und sagt nicht, erst ab 10.000 Euro muss beispielsweise bei den Parteispenden die Spende und der Spende angegeben werden. Bei dem Sponsoring ist es ja so, dass überhaupt nichts transparent ist. Da gibt es so eine Grenze überhaupt nicht. Die Opposition hat in der Vergangenheit schon für beide Themen, beide Gebiete Verbesserungsvorschläge eingereicht im Prinzip. Aber klar, wenn man sich die Gesetze im Prinzip selbst machen kann, also CDU CSU, dann lehnt man sie natürlich ab, wenn man keinen Bock drauf hat, dass alles transparent wird. Und genau so ist es geschehen, so geschieht es immer wieder. Klar, wenn ich an der Macht bin, dann mache ich mir die Politik und die Welt so, wie sie mir gefällt. Ist doch klar. Und genau das ist der Punkt, der mich so wahnsinnig aufregt. Die Vergangenheit hat schon öfter gezeigt, dass die CDU, CSU, gerade die CDU sich ja in einem sehr, in einer sehr grauen Grauzone bewegt, ja. Und dass vieles, was, im Nach was von vornherein legal war, im Nachhinein dann durch beispielsweise Gerichte als illegal eingestuft wurde, dass es immer noch so weitergetrieben wird, das ist Wahnsinn. Also das ist unverschämt hoch 10, ja? dass, dass solche Beträge überhaupt ähm, ja, stattfinden, 9999 Euro als Spende, dass man. Spenden, Großspenden, Kleinstückelt und so weiter. Das, das schreit ja schon förmlich nach Korruption und Lobbyismus und Betrug. Aber das Schlimme ist, dass diese Leute ja ihre Gesetze im Prinzip selbst machen und dass man da nichts gegen unternehmen kann. Es sei denn, man, ja, man ist vielleicht eine Partei oder ein Verein und geht da juristisch irgendwie gegen vor. Aber das sind nun mal die Gesetze, so sind sie im Moment. Und solange die Gesetze nicht geändert werden oder irgendjemand sagt, das kann nicht angehen. Irgendein Gericht sagt, okay, hier ist wieder was im Busch, hier ist irgendwas im Argen, so lange wird sich da nichts ändern. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der uns im Moment alle auch irgendwo ärgert, wenn man sieht, wie korrupt tatsächlich CDU, CSU sind, wie da ständig einer und andere und die eine über irgendwelche Affären stolpert und einer nach dem anderen irgendwie das Handtuch wirft. Immer noch, seit meinem letzten Video, haben immer noch Leute ihr Handtuch geworfen und sind dann quasi ausgestiegen, haben quasi alle politischen Ämter ruhen lassen, sind komplett aus der Partei auch schon ausgestiegen. Wahnsinn, was da gerade passiert. Und trotzdem ist man immer noch so, ähm, wie soll ich sagen, überheblich und so äh, eingebildet und so. Ja, einfach widerlich. Also wenn, wenn die CDU eine Person wäre. Mein Gott, also mit so einer Person müsste doch nichts zu tun haben. So, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem mich eure Meinung selbstverständlich auch interessiert. Wie seht ihr das? Wie steht ihr zu Parteispenden? Müssen sie sein? Dürfen sie nicht sein? Müssen sie transparenter gestaltet werden? Und wie sieht es aus mit dem Sponsoring? Sagt ihr, da braucht es deutlich mehr Transparenz oder wollt ihr das auch abgeschafft sehen? An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und sage, bleibt weiterhin vernünftig.